Oh, ist das scheußlich heute. Ja, gestern war es windig, heute ist es windig und regnerisch, aber trotzdem wagen wir es mal ganz schnell hier auf unseren Rasen zu gehen, einen kurzen Check zu machen, ja, die Würmer sind wieder aktiv, die braunen Stellen, hier die braunen Stellen, das ist schon heftig. Oh, hier, ey. alles braun. Eieieiei. Ei, ei, ei. Oh, das ist. Uh! Ja, liebe Rasenfreaks, es ist wirklich heute ganz, ganz scheußlich. Ich kann heute nicht viel machen. Der Rasen sieht bräunlich aus, relativ ausgedünnt schon. Es ist kalt, es ist regnerisch, es ist windig. Aber trotzdem machen wir den Rasencheck kurz und schmerzlos. Wir laufen mal kurz über den Rasen rüber und checken mal kurz, wie es aussieht. Hier die Südkante. Die Südkante sieht ganz gut aus. Auch ein bisschen braun. Oh. Der Ostbereich. Der östliche Bereich sieht auch nicht schlecht aus. Es täuscht, muss ich ganz ehrlich zugeben, immer ein bisschen auf dem Film. Ah, Mikro ist an. Es täuscht immer ein bisschen auf dem Film. Aber da hinten ist es ganz braun. Da gehen wir mal rüber. Ja, hier das ist es gruselig. Gruselig. Und hier ist es wesentlich bräuner. Da, da. da ist es wirklich sehr, sehr braun. Jetzt stürmt es. Oh. Oh, nee, nee. <lacht> uh, oh. Oh. oh, Kamera. Oh, nee. Oh, hier wieder so ein. Schnell nochmal gucken hier. Da haben sie wieder so ein ganz bisschen gehackt. Viele Vögel sind auch nicht da. Oh, ich geh wieder rein. Ah. Oh. Ja, lieber Rasenfreaks, Werkstatt ist besser. Ich mache ja mal so gern die Ärmel hoch. <lacht> es ist trotzdem kalt. Aber ich ziehe mir mal die Ärmel hoch. Ja, und hier mein Geschenk, Mein neuer Strampelanzug. Meine neue Latzhose von, ich verrate es nicht, ihr wisst es schon: Engelbert Strauß. Coole Firma, deutsche Firma, coole Sache. Mann, sind die erfolgreich. Ich finde solche Firmen faszinierend. Bis morgen. Tschüss.